Im Gransdorfer Kalkofen sind nach zwei Tagen die Vorbereitungen für das Brennen abgeschlossen. Etwa 30 bis 40 Raummeter Brennholz liegen bereit, der Ofen ist gefüllt. Für die Filmdokumentation wird er nun noch einmal in Betrieb genommen. Das Feuerungsgewölbe, der komplizierteste Teil des gefüllten Ofens, trägt sich selbst und ist groß genug, die langen Holzstücke aufzunehmen. Die Höhe des Gewölbes beträgt etwa 1,20 Meter, die Tiefe 1,80 Meter. Als Roste dienen alte Wagenachsen, die bis zu 1,80 Meter lang sind. Im Hintergrund erkennt man am Boden die Zugkanäle. Die Feuerungsöffnung, Mundloch genannt, ist so gebaut, dass sie nicht in Windrichtung liegt. Die Luft zieht in das Mundloch und durch den Rost in das Gewölbe. Von hier aus verteilt sie sich unter anderem durch die Zugkanäle, die nicht ganz bis zur Wandung führen. Die aufsteigende Hitze entweicht an der Ofenkrone durch den Spalt zwischen Füllung und Wandung. Die Oberfläche wird nach Beginn des Brennens mit Lehm abgedeckt. Die Feuerungsöffnung ist seitlich und oben mit behauenen Quadersteinen aus Mayener Steinbrüchen eingefasst. Um besser stochen zu können, legt der Kalbbrenner eine Eisenplatte in das Mundloch. Nun liegen Ofenboden, Rost und Feuerungsöffnung auf einer Ebene. Das Stochen kann beginnen. Mit Stroh und nicht zu dicken Holzlatten wird das Feuer entzündet. Zu Beginn des etwa zweieinhalb Tage dauernden Brennvorgangs darf nicht zu stark gestocht werden, da zunächst das Wasser aus den Kalksteinen entweichen muss. Ist die Anfangshitze zu stark, platzen die Steine. Als Brennholz verwendet man meistens Abfallholz. Die stock- oder herzfaulen Fichtenhölzer sind nicht mehr anders zu verwerten. Manchmal stoppt man auch mit Buchen- oder Eichenholz, je nachdem, ob man es günstig erwerben kann oder nicht. Bei etwa 30 Raummetern pro Ofen ist also das Brennmaterial ein wichtiger Kostenfaktor. Dem am Vortag angemischten Lehm ist nochmals Wasser zugesetzt worden. So entsteht eine breiige Masse, mit der man den Ofen abdeckt. Der Ofen brennt bereits einige Stunden. An der Farbe der Rauchschwaden erkennt der Kalkbrenner, ob das Wasser in den Steinen schon völlig verdampft ist. Zur Probe entnimmt der Kalkbrenner einen Stein aus dem Ofen. Wenn die Steine nicht mehr schwitzen, das Wasser also verdampft ist, kann man mit dem Abdecken des Ofens beginnen. Durch die Lage Stroh vermeidet man, dass das Lehm-Wassergemisch in den Ofen läuft. Der Lehm wird in einer Dicke von etwa 2 cm auf dem Stroh ausgestrichen. Besonders sorgfältig blättet man den äußeren Hals. Löcher in der Lehmdecke werden normalerweise vom Rand her mit einer Stange gestochen. Hier jedoch betritt der Kalkbrenner den Ofen und drückt mit einer Flasche die Vertiefungen in den noch feuchten Lehm. Die so gebildeten Abzugslöcher sind größer und ziehen besser. Damit andererseits der Zug nicht zu stark wird, deckt man sie bei Bedarf mit 3 bis 5 cm dicken Sandsteinplatten ab. Das Aufbringen der Lehmdecke kann bis zu mehreren Stunden dauern. Dies hängt ab von Brennmaterial und Windrichtung, aber auch davon, wie feucht die Steine sind. Immer wieder überprüft der Kalkbrenner, ob die Steine noch schwitzen. Ist dies nicht mehr der Fall, kann ein weiteres Stück der Lehmdecke aufgebracht werden. Die Arbeit an und auf dem brennenden Ofen ist anstrengend und durch die dichten Rauchschwaden auch unangenehm. Während der zuerst aufgebrachte Lehm bereits fest geworden ist, trocknet der nächste Teil der Lehmdecke allmählich aus. da nicht viel Holz oder, bis wir zugeschmiert oder? Zwar ist die Lehmdecke noch nicht vollständig aufgebracht, doch beginnt der Kalkbrenner bereits, die offene Spalte mit Ziegelsteinen abzudecken. So reguliert er den Zug, und verlagert den Hitzestrom in den Teil des Ofens, in dem die Steine noch nicht ganz ausgetrocknet sind. ist jetzt fast ganz mit Lehm abgedeckt. Am verkohlten Stroh erkennt der Kalbbrenner, wann er den Kranz aus Ziegelsteinen schließen kann. Well, die Lehmdecke ist geschlossen. Ununterbrochen wird jetzt gestocht, um die zum Kaltbrennen notwendige Temperatur von etwa 1200 Grad zu erreichen. Früher stochte man mit Schanzen, also gebundenem Reisig von Fichten und Kiefern. Diese Schanzen konnten die Kalkbrenner auf speziellen Versteigerungen billig erwerben. Da das Reisig sich sehr schnell durchbrannte, benötigte man alleine zum Anstoffen 1000 bis 1500 Schanzen. Je nach Größe des Ofens und Beschaffenheit der Steine konnten es dann bis zu 4000 oder 6000 Schanzen für das gesamte Brennen sein. Der 79 Jahre alte Kalkbrenner beobachtet sorgfältig das Stochen. Da er seit rund 60 Jahren in diesem Gewerbe tätig ist, verfügt er über eine große Erfahrung. Für eine Ofenfüllung verbraucht man durchschnittlich 30 Raummeter Brennholz. Dies entspricht etwa 20 Festmeter. Ein Diels, sind. Ich war 1902, 2013, vor dem Ersten Weltkrieg, wie aus der Schule hergekommen, wurde meine Mutter gesagt, ich habe mir einen Paar geworfen, die nennen wir dafür ja, ja. das ja heute. Das war passiert, das war das passiert, das hieß es. Ja. Da war eine Kuh Ist der Boden, der Boden reingefallen, ja. ja. Irgendwo. oben, in den drin. Und der Bruder von meinem Vater, noch der war ein Metzger. Der war hier gewesen, hat es abgestochen. Da haben die ein Gerüst gemacht, gell, für sie rauszuziehen. Doch, fast ein Dorf, hier zum Ziegen für ja. genau oben ja. ja. Die sie draußen, hatten, da kamen sie in die Schlechterei. Ja. Die Kuh sollte angeblich zum Bulle gefahren werden. Damals war noch keine Weidezäune. Inzwischen ist die erste Nacht angebrochen. Immer mehr Hitze entwickelt sich. Durch das Mundloch wird kräftig gestoppt. Mehrere Helfer gehen dem alten Kalkbrenner zur Hand, da das mehrtägige Brennen sehr viel Kraft verlangt. Früher hielt sich ständig in Tag- und Nachtschicht nur ein Kalkbrenner am Ofen auf. Helfer hatte er also lediglich beim Füllen und Austragen. Schanzen, Binder und auch Helfer wurden häufig mit frisch gebranntem Kalk entlohnt. Ja. Du feiern, ja ja ja ja wohl, da, da ja ja ja wurde mal ja ja du ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja du ja ja da, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja was gut, du, ja. du ein Kind, das ist ja auch ich auch Ich wollte Oh, das ist ein das ist ein So. Oh, das So. das ja, gut. Gut, ja gut. Das ist vom Holz da. das, da. das machen die Züge, das ist gut, das alte Dann knackst du das ist immer ja, best, ja, best. das beste Ja, ja, gut! So. Ja. Ich weil das soll den das? ist eine einfache chemische Reaktion. Bedingt durch die sich entwickelnde Hitze entweicht zunächst das in den Steinen enthaltene Wasser. Bei einer Temperatur von ca. 1200 Grad spaltet sich aus dem Calciumcarbonat CaCO3 das Kohlendioxid CO2 ab. Übrig bleibt dann Calciumoxid, also gebrannter Kalk. Der Volumenverlust der Steine beträgt rund 10 bis 15 Prozent. Der Gewichtsverlust jedoch fast 50 Prozent Aus 450 Zentnern Kalkstein gewinnt man daher etwa 230 Zentner gebrannten Kalt. Kaffee, Immer wieder muss Brennholz zum Stochen herangeschleppt und das Feuer unterhalten werden. Ofenkrone ist auch noch während der ersten Nacht in dichter Raumschwarz. Die Arbeitsbedingungen an den Kalköfen sind nicht besonders gut. Ein Holzstamm als Sitzgelegenheit und manchmal ein Bretterverschlag, in dem man essen und sich ausruhen kann. Der zweite Tag des Brennens ist angebrochen. Der Kalkbrenner überprüft den Zug und versetzt hin und wieder einen Ziegelstein an der Ofenkrone. Steht der Wind ungünstig und bläst vom Tal her in Richtung Mundloch, zieht das Feuer zu stark durch. Auch in diesem Fall greift der Kalkbrenner regulierend ein, indem er eine Schutzwand aus Schanzen, gelegentlich auch aus Blech, drei bis vier Meter vor dem Mundloch errichtet. Die Zuglöcher in der Lehmdecke sind mit Sandsteinen abgedeckt. Auch sie dienen der Regulierung des Feuers. Wie an den Flammen zu sehen ist, brennt nun der Ofen nahezu gleichmäßig auf allen Seiten hoch. Der Holzstoß hat sich inzwischen etwa auf die Hälfte verringert. Dies bedeutet, dass bisher rund 15 Raummeter Brennholz gestockt worden sind. Die Helfer bringen Brennholz herbei und stochen. Aufmerksam verfolgt der alte Kraftbrenner das Geschehen. Az pe múl vecsőre régzi, Gehörten qualmende Kalköfen zum charakteristischen Erscheinungsbild vieler Ortschaften in der Eifel. Gebrannt wurde hauptsächlich zwischen März und Allerheiligen. Die Asche wird mit langen Haken aus der Eschkaul gezogen. Das Nebenprodukt Asche verwendete man häufig als Dünger in der Landwirtschaft oder in den Hausgärten. Ein spezielles Arbeitsgerät der Kaltbrenner war früher die sogenannte Aschenschaufel. Sie war rechteckig und hatte exakt die Breite des Aschenlochs. brennt inzwischen fast 50 Stunden. Normalerweise bräuchte er noch einen ja, halben ja, Tag. Um okay, fertig so. Wie lange denken Sie davon noch oben, oh, Ich, ich schaue noch mal, vier Stunden. Vier Stunden? Vier Stunden. Ja. Wenn du recht hast, wir sein. Und wie uns haben wir das haben gesprochen. Das Brennen ist bislang gut und zügig verlaufen. Relativ trockene Steine und beständiges Wetter haben die Brenndauer auf 50 Stunden verkürzt. Dies bedeutet, dass weniger Arbeit anfällt und Holz gespart wird. So, ich dann mal der Rest, dann gar nicht dann gehen wir hin. So, so. ich noch ein bisschen Ja, ist ja. es. Ja. Ja. Im Verlauf des Brennens ist die Ofenfüllung etwa 30 bis 40 cm abgesackt. Dies entspricht einem Volumenverlust von rund 10 Der Kalkbrenner hat in der Zwischenzeit immer wieder die Ofenkrone inspiziert. Auf manchen Ziegelsteinen befindet sich ein grünlicher Niederschlag, die sogenannte Regenbogenglasur. An ihr erkennt man, dass der Kalk gar ist oder Müll, wie die Fachleute sagen. Bei der letzten Garprobe stößt man mit einer Eisenstange in die Zuglöcher. Ertönt ein dumpfer, weicher Klang, ist der Kalk gar. Der Kalkbrenner entfernt die nach innen gesunkenen Ziegelsteine, damit der Ofen schneller auskühlt. An den Ziegelsteinen kann man deutlich die grünliche Regenbogenglasur erkennen. das Abkühlen dauert in der Regel eine Nacht. Wird der gebrannte Kalb dringend gebraucht, muss man die heißen Steine mit einer Zange aus dem Ofen holen. Ja, ist ein bisschen Ofen kühlen. Ja. Direkt beim Ofen stehen noch heute ein zweiter Doppelofen und ein Einzelofen. Sie werden seit Jahren nicht mehr benutzt. Um das Auskühlen zu beschleunigen, zieht man die heiße Asche und die heruntergefallenen kleinen Kalkstücke aus dem Feuerungsgewölbe. Sind die kleinen Kalkstücke weggeräumt, wird das übrig gebliebene Holz wieder auf den Stapel gelegt und der Vorplatz gefegt. Ja. Während der Ofen auskühlt, kehren die Kalkbrenner in die nahegelegene Ortschaft zurück. Gransdorf hat heute etwa 350 Einwohner und lebt zum Teil von Wald- und Landwirtschaft. Größter Arbeitgeber jedoch ist der Militärflughafen Spandalen. Am nächsten Tag ist der Ofen ausgekühlt und kann ausgetragen werden. Der Kalkbrenner und seine Helfer haben bereits die Lehmdecke abgehoben und sind nun dabei, den gebrannten Kalk in Säcke zu je 25 Kilogramm zu füllen. Kalk gebrauchte man früher zur Düngung der Felder, als Spritzmittel in den Weinbergen der Mittelmosel und als gelöschten Kalk vor allem beim Hausbau als Putz, Mörtel und Farbe. Holzgebrannter Stückkalk hatte den Vorteil, dass der Putz sauerstoffdurchlässiger wurde. Heute wird technisch gebrannter Kalk zwar noch als Düngemittel, vor allem aber in der chemischen und in der Zementindustrie verwendet. durch die hohe Temperatur gebrannt und in Stücke zerbrochen. Er wird gesondert verwahrt, da er sich gut als Füllmaterial im Wegebau eignet. Der Kalk wird in 25-Kilo-Säcken abgepackt oder lose verkauft. Die Käufer konnten ihn mit Pferdevorwerk, Handwägelchen, Trecker oder Fahrrad abholen. Ein durchaus gebräuchliches Transportmittel war auch die Kiepe. Dann kam es allerdings vor, dass nicht ganz abgekühlte Steine die Kiepe in Brand setzten. Dieselbe Gefahr besteht auch bei den Papiersäcken. halb fertig gebrannt ist. Die erste Käufer Mai, so, dann gleich. So. Komm, Amel, Stefan. Hey. Hey. Oh, ja, das ist Ja, Nein. Nein. So, ja, komm mal, Fettelstack. So, hol dir noch Geld bei. Nein. Da ja. die Ja. Gut, da vor dir. Auf. Keine Zeit, So, fest. so vor Während kurz vor dem Zweiten Weltkrieg der Zentner gebrannter Kalk etwa zwei Reichsmark kostete, stieg der Preis bis zum letzten Brennen im Jahre 1975 auf 6 Mark. Rechnet man die Kosten für Steine und Holz sowie den Naturallohn für die Helfer ab, blieb nach einer Woche harter Arbeit nicht viel für den Kalkbrenner übrig. Das sind 10 Was noch bauen? Ich brauche einen Donnerstahl. Oh ja. Ah oh, ja, du helfen. Oh, der Hier. Lierer. Und so. Dann ist Ja. Dann das ist es ein ist viel. Oh, ja. So, Sollt du, da den die De sein, ne? ja, ja komm doch. Oh, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, So nein, nein, nein, Ein traditionelles Eifeler Getränk war ist der Wolle sogenannte Wolle. Vietz. Ja, so, ein mein. Most- oder Obstwein Wolle. aus Äpfeln ja, so, und oh, Birnen. Halt da der ah Und yeah, yeah. Oh, machen wir noch umhängt. bier und das ist ja, bisschen Ja. Das war doch jung guter Aber kann trinken. So so, nicht so. Ja. Was gut machen? Das Austragen oder Leeren des Ofens dauert, je nach Anzahl der Helfer, ein bis zwei Tage. Die Dauer hängt auch davon ab, ob der gebrannte Kalk lose oder verpackt verkauft wird. Der erfahrene Kalkbrenner erkennt bereits an der Farbe der Steine, ob sie richtig durchgebrannt sind oder nicht. Deshalb wird nur hin und wieder ein Stein aufgeschlagen und der Brand überprüft. von den Schlechten rauszugehen. Und seine Bietmann? Ja, nehmt mit. Die nicht richtig gebrannten Steine nennt man Kälber. Sie sind unbrauchbar und werden deshalb ausgesondert. Kurz. Oh, die oh, drei, sechs Stücke. Und so, ja, doch. Wo nur neben zu gehen. Das sind auch so viele, ja. dann der So kurz? Ja, ich will was frei. Ich Der Ofen muss von oben nach unten ausgetragen werden. Erst wenn das Gewölbe freigelegt ist, kommt man auch vom Mundloch aus an die Steine heran. Gib mir die Stellung Wenn sich um die Ofenkrone, die gefüllten Säcke stapeln, beginnt unten das Austragen durch das Mundloch. Untypisch ist jedoch, dass der fertig gebrannte Kalb überhaupt gelagert wird. Normalerweise war er nämlich sehr schnell verkauft. Also, ich mal Oh, Ja. Ja. ja. Schleifener Kalköfen, einst charakteristisch für diese Landschaft, sind heute nicht mehr in Betrieb. Nur noch vereinzelt werden sie zu Demonstrationszwecken in Gang gesetzt, ansonsten haben industrielle Verfahrensweisen sie überflüssig gemacht. Eine alte Tradition hat so ihr Ende gefunden.